Na wieder was zu unserer Kristall-Alaun-Auto-Batterie, die habe ich jetzt nochmal geöffnet, habe die Platten richtig rum eingelegt, wo ich sie das letzte Mal zusammengebaut habe, habe ich da erst versehen 180 Grad verdreht eingebaut, also die Platten sind nicht bis ganz runter gegangen, die haben hier oben auf diesem Steg aufgesessen und die Flüssigkeit ist dann immer schön von Zelle zu Zelle und hat dann am Ende gar nicht mehr so richtig funktioniert. Nachdem ich die aufgemacht habe, habe ich unten drin, nämlich hier unten drin, einen Haufen Kristalle gefunden. Das waren die hier gewesen. Die habe ich dann rausgeklopft und diese Flüssigkeit, die hier drin gewesen ist, ne, also dieses destillierte Wasser mit dem gelösten restlichen Salz, habe ich nicht weggekippt, sondern habe ähm, ne, es aufgehoben, zwischengelagert und habe die Brühe dann wieder hier reingekippt, ja und das Teil hängt jetzt seit drei Tagen am Ladegerät, jetzt endlich ist es mal hier unter 400mA gefallen, die ganze Zeit war so zwischen 4 und 500mA, wenn ich hier auf 135 Volt oder 13 Volt eingestellt habe, ziemlich untypisch die meisten anderen Batterien da geht dann das Ampermeter so richtig nach oben so richtig gegen 1 Ampere aber hier die hat sich komplett anders verhalten und wie gesagt drei Tage durchgängig jetzt 3x24 sind schon ganz schön viele Stunden 76 ne 76 Stunden am Ladegerät bei 400 mA. ja da müsste ganz schön Saft jetzt drin sein hm. Ah ja, und hier kommen die Kristalle oben wieder raus. Hm, das ist jetzt schon der vierte Tag. Die Kristalle hier drauf werden immer größer und größer. Und nach wie vor zieht er wunderbar knapp über 400 mA. Ich habe es hier nochmal ein bisschen auf 13,5 Volt hochgeregelt. Und wenn man ausschaltet... Sinkt sie auf 12,5, 12,6 ungefähr, schätze ich mal. Also es geht wirklich was rein in die Batterie. Es ist nicht so, dass da einfach nur das Ding jetzt als Wasserstoffzelle funktioniert. Schätze ich jedenfalls mal. Ne? Ich hm. ich will es so lange dran lassen, bis das hier auf unter 200 mA fällt bei der Voltzahl. Das ist Ziel. Ha. Ja, mal gucken, ob ich... Vorher schwarz werden. Ja. Ja, hier mal jetzt noch ein kleines Update. Ja, draußen scheint jetzt die Sonne richtig schön. An der Batterie hängt jetzt dieses Solarpanel hier, hat 10 Watt. Und die zwei hier drüben, die haben 5 Watt. Und haha. bei 12.25 habe ich gestartet. Und es geht jetzt ratzfatz nach oben. Hm kann man zugucken das geht immer weiter das zu. so sieht das schöner aus ja. ja und hier an der Klemme ich glaube da muss ich mir das nächste mal irgendeine Klemme aus Volledelstahl raussuchen aber dieses verchromte Blechzeug hm. Chrom wird gelb. So viel haben wir mittlerweile gelernt, wenn es mit irgendwas reagiert. Also zumindest mit dem Salzzeug da. Ne? Hm. Ja und das andere, das Gegenpartzeug dazu hier, das ist, hat ungefähr so eine Konsistenz wie, ja wie kann man es ausdrücken? Hm. Ja, jetzt Marshmallow Marshmallows, ne? so ungefähr. Das ist so grünlich. Ja, jetzt schon bei 13,12 Mhm. Naja, geht schon. So, wollen wir nach den paar Minuten mal schauen, wohin so runterfällt, wenn wir hier die Solarpanel ausschalten. Das Solarpanel ist weg. so schnell fällt es ja gar nicht zurück, also bei 12, 20, 12, 26 sind wir mal großzügig, sind wir gestartet ne? hm, mal gucken wohin es fällt so in 5 Minuten gucke ich noch mal drauf ja. ah, das haben wir so ungefähr 5 Minuten später hat sich auf 12,7 eingependelt ja und jetzt schalten wir noch mal unsere 4 Watt Laster zu, ne? hier oben diese LED Lampe, also die da drin ne? und das habe ich hier gewackelt. Gott, 12,69. Und schalte ein. So. Sie läuft. Mhm. Jawohl, die ist an. Zieht 4 Watt. Ja, ordentlich Leistung reingegangen. Mhm. Weg ist es wieder mal. Da ist nichts mehr von dran an der Schnauze. Ne? Alles weg. So schaut die Batterie jetzt aus. Hier ist überall Kristall drauf gewachsen. Hm, kann ich dann wieder abernten. Aha. Alles voll Kristall hier, jawohl. Voll oben rausgequadert. Dann mit der Zeit. Aber hier, was hat hier aufgelöst? Das Zeug ist irgendwie. Hm, das das Teil irgendwie. Abschmieren vom. Das hier ist irgendwie wie. Hm, voll schmierig. Schmierig und. Gelartig. Ja, was hat es mir hier eigentlich zersetzt? Was ist das für ein zeug hier Wie ja. mhm. türkis grün schauts aus türkis und hier ist ein bisschen blau ja, blau das sieht aus dann wie kupfer ne? irgendwas dann mit kupfer dran na gut messing hatte ich dran gehabt da ist hier ein bisschen kupfer mit drin ne? aber hier dieses grüne Ah, die Schraube ist also, die Schraube ist noch da, hier ist noch fest, Ha, sehr schön, ne fein, das ist der Pull, jetzt ist der Pull wieder freigelegt, ah, die Kristalle, hm. echt eine Pracht, hm. jetzt haben wir uns, doch mal einen Laderegler mit dran gebaut ne? also die Batterie bei 17 Volt dann haben wir es nicht ganz so lustig finde ich ja wir haben sie schon ganz schön äh, leer gezutscht die letzten Tage ja, jetzt mal gerade mal wieder einen Tag wieder mit ich glaube jetzt habe ich ja das Solarpanel das Solarpanel ist jetzt hier vorne dran ne? das ist ein 20 Watt und hat äh, Ostausrichtung ne? da vorne das ist Richtung Osten also ist nur vormittags ein bisschen direkte Sonne drauf und jetzt schon wieder bei 12,001 Volt, ne? so ungefähr. Ja, aber richtig Leistung haben wir trotzdem drin. Ne? Wir könnten jetzt unsere Lampe anschalten hier hinten, ne? 4 Watt und beobachten, dass es gar nicht mal so schnell so sehr sinkt. Und dann könnten wir auch noch unseren Laptop damit betreiben. Dann ja, haben wir hier so einen 12 Volt auf bis zu 24 Volt Step-Up Converter. So, schalten wir den mal ein. Rennt. So, der rennt. Ja, Lämpchen leuchtet. runter auf 11,95. So, jetzt tun wir mal die Last einschalten. Laptop. Mhm. Läuft. Und bleibt konstant bei 1180. Mhm. Fährt hoch. So. Ja, und dann, hm, so wie das hier sinkt, schätze ich mal, dass er ungefähr so bei 10 Volt dann ausschalten wird. Also haben wir noch. 1,7 Volt, bis es runterfallen kann. Ne? Müsste ich mal beobachten. Aber erfahrungsgemäß müsste ich jetzt mit dem Saft, der hier noch drin ist, 3-4 ne, ähm, Stunden hinkommen. Ja, so waren meine bisherigen Erfahrungen gewesen. Sogar noch länger. Ne? Sogar noch länger. Bis ganz runter habe ich es noch nie fahren lassen. Aber ja. Hm. Ja, hier ist mal ein kleiner Überblick drüber. Das ist die neueste kristall batterie Da ist die Mischung gar nicht so 1 zu 1 gewesen. Ich glaube, 1 zu 3 oder sowas war das gewesen. Und wir haben jetzt schon, hier seht ihr das, 17,8 Ampere Stunden rausgezogen. Wir sind jetzt bei 7,9 Volt. 1,2 Ampere zieht das Lämpchen noch. Tja, und ich filme es jetzt, weil äh, unterhalb von 7 Volt äh, schaltet der hier aus. Mal gucken, ob wir es dann mitkriegen. Aber 17 Amperestunden bis jetzt ist schon ordentlich. Ne? Für so eine, wie viel hat es eigentlich? 35 Amperestunden. Ne? Kann sich schon sehen lassen. Ja, und äh, ihr wisst ja, unterhalb von äh, 11 oder 10 Volt ist hier immer noch richtig Leistung drin. Ne? Hm.